Mit dem Rollstuhl, den ich vor ein paar Wochen endlich bekommen habe, kann ich jetzt wieder rausgehen, ich kann einkaufen gehen, ich kann zu Arztterminen gehen, ohne rumzuheulen, ich kann sogar wieder Leute besuchen gehen und ein bisschen Spaß draußen haben. Leider wohne ich nach wie vor im zweiten Stock, habe also sechs Treppen, die ich runter muss, wenn ich aus dem Haus will oder auch nur den Müll runterbringen will und das ist auch ein ziemlich großes Hindernis. Dazu kommt, dass die Stadt hier ziemlich bergig ist. Egal wo ich hin will, ich muss immer mit dem Bus fahren. Das ist okay. Die Busse hier in der Stadt haben alle eine Rampe, das ist zwar eine manuelle Rampe, und die Busfahrer sind immer so. <lacht> <lacht> Aber wenigstens komme ich aus dem Haus raus. Ein weiteres Problem ist, dass natürlich viele Gebäude ja nicht zugänglich sind. Also viele Arztpraxen haben zum Beispiel Treppen. Das werde ich nie verstehen, warum Arztpraxen Treppen haben. Aber naja und da muss ich dann irgendwie den Rollstuhl unten abstellen. Teilweise kette ich den auch einfach draußen irgendwo ran mit dem Fahrradschloss, weil ich das, ich kann das mit dem Laufen irgendwie nicht mehr so richtig. An einem guten Tag kann ich zwar irgendwie noch einkaufen gehen ohne Rollstuhl, also wenn mein Nachbar mich einkaufen fährt, schaffe ich es auf den Einkaufswagen geschimpft durch den Supermarkt, aber ich bereue es jedes Mal. Also es tut höllisch weh. Mir wird schwindelig ohne Ende und das rentiert sich einfach nicht. Also ich weiß nicht, wie das weitergeht. Meine Mobilität scheint im Moment immer noch auf dem rasanten Weg nach unten zu sein. Mit dem Rollstuhl ist es zwar so, dass mir nicht mehr die Hände und die Schultern so extrem wehtun, aber das rechte Handgelenk beschwert sich doch schon deutlich darüber, dass ich es dann zum Anschieben benutze. Elektro-Rollstuhl wäre im Moment, aber einfach keine Option, weil den müsste ich irgendwie aufladen. Im Keller habe ich keine Steckdose. Das Ding ist dann auch schwerer. Also dazu kommt, dass ich nicht glaube, dass die Krankenkasse das überhaupt übernehmen würde. <lacht> ähm, ich versuche das im Moment einfach wegzuignorieren. Ich habe auch noch ein bisschen Hoffnung auf die Schmerztherapie, wo ich jetzt bald endlich den Termin habe. Vielleicht gibt es irgendwelche Schmerzmittel, die ich vertrage und die funktionieren. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Was für mich dieses Jahr auf jeden Fall auf dem Plan steht, ist irgendwie eine Rollstuhl Wohnung zu finden, weil das einfach nicht mehr funktioniert. Also die Wohnung hier ist sowieso komisch aufgebaut und eng. Und da muss ich immer irgendwie über alles drüber steigen und mich irgendwie durchschlängeln. Und das tut einfach alles furchtbar weh. Und ich brauche einfach eine Wohnung, wo ich mit dem Rollstuhl reinkomme, wo ich keine Treppen dazwischen habe wo ich auch mit dem Rollstuhl drinnen rumrollen kann weil an schlechten Tagen funktioniert halt gar nichts mehr. Ich hatte in den letzten zwei Wochen viele solche Tage, wo ich wirklich ausgenockt war teilweise von Schmerzen an einem Tag waren es aber auch so neurologische, komische Symptome <lacht> die ich mir <lacht> bis heute nicht erklären kann, also... <lacht> das fing an kurz nachdem ich aufgestanden war, ich hatte gerade so, nee, ich hatte noch nicht mal meinen Kaffee getrunken, ich saß einfach nur vorm PC und versuchte wach zu werden, und dann kam das so, das fing plötzlich an und es war wie so Schläge auf den Kopf, so alle zwei Sekunden bam bam bam und das war kein richtiger Schläger, also ich habe keinen Schlag gespürt, sondern das war so richtiger Vertigo, so ein richtiger Drehschwindel, so richtig wow, alles dreht sich und dann ging ja so die, die Nacken, die Schultern bis in die Hände, hat das gekribbelt und war irgendwie taub. Und dazu hat mein Herz dann noch so komisch gestolpert. Also total komisch und das ganze hat immer nur so ein, zwei Sekunden gedauert, kam aber auch alle zwei, drei Sekunden, also BAM BAM BAM bin ich irgendwie mit dem Stock durch die Wohnung und habe versucht, was zu essen zu machen. Das hat Stunden gedauert. Ich war dann kurz davor, in die Notaufnahme zu fahren. Aber nach dem Essen war ich dann so müde, dass ich mich einfach hingelegt habe. War auch eine gute Entscheidung. Also in der Notaufnahme hätten sie wahrscheinlich wieder nichts rausgefunden. War dann nach ein paar Stunden nicht weg, aber halt doch deutlich schwächer und seltener. Und nach zwei Tagen war es wieder verschwunden. Also. Keine Ahnung! <lacht> das sind solche Sachen. Und es ist halt auch jeden Tag irgendwas. Also es gibt keinen Tag, wo einfach Ruhe ist. Inzwischen vermute ich, dass dieser neurologische Quatsch irgendwie mit dem Allergiezeug zusammenhängt. Denn ich hatte die glorreiche Idee, Wäscheduft zu benutzen, um mein Bettzeug zu waschen. Und dann habe ich natürlich da drin geschlafen. Nachdem ich das Bettzeug dann gewaschen hatte und ohne welche Luft diesmal, war dieses neurologische Zeug wieder weg. also... Äh. Toll ist ja auch, dass ich immer, ich habe immer dieses Tape getragen, dieses Klebeband, um das Handgelenk zu stabilisieren. Das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil ich davon Ausschlag kriege. Und wenn ich Ausschlag kriege, heißt das, dass mein Immunsystem sowieso irgendwie Quatsch im Hintergrund baut. Und das kann ich mir einfach nicht leisten, so. Also das ist mir zu viel Risiko, dass wieder irgendwelche Scheißsymptome kommen. Mein Körper braucht im Moment auch zwölf Stunden Schlaf pro Tag. Keine Ahnung, wo das alles hingeht, aber ich glaube, chronische Schmerzen machen einfach irgendwie müde. Im Endeffekt sitze ich halt trotzdem jeden Tag in meiner Bude und <lacht> versuche mich irgendwie vom letzten Tag zu erholen. Ich habe jetzt mit dem Rollstuhl immerhin zumindest die Option, mit den entsprechenden Kosten, also Energiekosten, Spoonskosten, mal was zu machen. Und das ist schon mal sehr viel mehr Freiheit. Also, ich kann zumindest, wenn ich mal Energie habe, die auch einigermaßen nutzen. Und auch wenn ich keine Energie habe, kann ich mich trotzdem zur Not aufraffen und mich irgendwie durch die Gegend zwingen. Das war mir sehr wichtig und es ist auch gut, dass zumindest das jetzt funktioniert. Hier in der Wohnung ist noch immer alles ein einziges Chaos, also es sieht immer noch aus wie die Sau. Ich habe so langsam ein paar Methoden gefunden, um besser klarzukommen. Also ich benutze keinen großen Staubsauger mehr, sondern ich habe jetzt so einen Mini-Handstaubsauger gekauft und auch mal meinen Besen erneuert, jetzt kann ich zumindest den Boden wieder von Dreck befreien. Ist halt immer krass, wenn man mal so ein paar Tage komplett flach liegt und dann wieder alles zu weil einfach gar nichts geht. Dann mit sowieso schon niedrigen Spoons Level noch irgendwie versuchen, danach aufzuräumen. Das ist völlig unrealistisch und <lacht> es dauert halt Monate. Also es geht einfach nicht. Ich bin auch seit einigen Wochen, Monaten am rumüberlegen, dass ich irgendwie eine Haushaltshilfe brauche. Einfach Leute, die mir helfen, hier zu putzen, aufzuräumen, Zeug runterzutragen, weil ich einfach nicht zu Rande komme. Im Moment zögere ich dann noch, weil einfach die Sache mit dem Schwerbehindertenausweis noch nicht durch ist. Und das ist mit dieser Wohnung sowieso einfach komisch. Ich würde mich unwohl fühlen, hier Leute reinzulassen. Ich hoffe einfach, dass ich es irgendwie noch einigermaßen hinkriegen kann, bis ich eine neue Wohnung habe. Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, eine neue Wohnung zu finden. Aber na gut. Die meiste Zeit wohne ich in meinem Bett. Also, passenderweise nehme ich auch das Video hier auf. Das ist mein Zuhause. Also, ich verbringe wirklich den halben Tag im Bett. <lacht> es geht einfach nichts anderes. Jo, das nächste Video wird dann hoffentlich wieder etwas interessanter. Das war jetzt nur mal so als Update für alle, die es vielleicht interessiert. <lacht> Ciao.